Let's do this! Wir sollten ins Labor. Da kommen wir jetzt eine schöne Passage. Habt ihr gemeint. Hm. Bin lustig. Oh. Oh. Was ist das? Ein Zettel. Es ist eine Notiz von Elvis. Lesen. Jo. Aufgrund der Handschrift ist es kaum zu entziffern, aber du gibst dein Bestes. Kann ich lesen? Ja. Hi! Ich danke euch für eure Hilfe, freuen. Leute, eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel. Aber egal, wie schwer es mir fällt, das zu sagen. Ja, deine könnt meine Probleme nicht einfach magisch verschwinden lassen. Ich möchte eine bessere Person werden. Ich möchte keine Angst mehr haben. Und dafür muss ich mich meinen eigenen Fehler stellen. Zum Beispiel zu viel zu telefonieren. Ich werde es damit anfangen, mein Telefon wegsperren. Ich möchte etwas klarstellen. Das ist nur mein Problem und von niemandem sonst. Aber wenn ihr nie wieder von mir hören solltet, wenn also ihr die Wahrheit erfahren wollt, betretet die Tür nördlich dieser Notiz. Mir verdient es alle zu erfahren, was ich tat. Das ist alles, was sie schrieb. Ich bin. Könnte sie dann jetzt komplett los? <lacht> wäre zu schön, um wahr zu sein. Yeah. Also ich sag mal so, ich bin gespannt, wie ihr beide so nach dem, was wir jetzt alles so erleben, über Elvis denkt, aber hey. Ähm, das klingt leider, das klingt leider nach einem Nein, das gefällt mir nicht. Wir sind in, äh, ins Badezimmer gegangen, da wo sie sehr oft war. Und hier ist ein Fahrstuhl. <lacht> schön, aber schönes Badezimmer. Ja. Warnung! Warnung! Aufzug verliert Strom! Oh fuck. EM-Seil-Stabilität ver- was? <lacht> Höhenverlust! <lacht> <lacht> Holy shit. Another happy landing. <lacht> Hoffentlich sind wir auf dem Kissen gelandet. Keiner der Knöpfe geht. Sie scheinen keinen Strom zu haben. Das heißt, wir sind für immer gefangen da unten. Schönes Bad. Finde find ich gut. Geht was? Das kannst du alles lesen, Lucky. Nicht? Ja, Eintrag Nummer 1. Es ist so weit Zeit, das zu tun, was mir der König auftrug. Ich werde die Macht erschaffen, die uns alle befreien wird. Ich werde die Macht der Seelen erwecken. Eintrag Nummer 2. Barriere ist durch Seelenkraft versiegelt. Unglücklicherweise kann diese Kraft nicht künstlich umgewandelt werden. Seelenkraft kann nur von etwas genutzt werden, was eins gelebt hat. Um mehr zu erschaffen, müssen wir das nutzen, was wir haben. Die Seelen von Monstern. Eintrag Nummer 3 Aber die Seele eines lebenden Monsters zu extrahieren, würde irrsinnige Macht benötigen. Zudem ist es unpraktisch. Das wird der Seele zerstören. Und mit Ausnahme der standhaften Menschenseelen würde die Seele der meisten Monster sofort mit dem Tod verschwinden. Wenn ich es nur schaffen würde, Monsterseelen beständig zu machen. Eintrag Nummer 5. Ich habe es geschafft. Mit Hilfe der Blaupausen habe ich es endlich aus der menschlichen Seele extrahiert. Ich denke, das ist es, was ihre Seelen die Macht gibt, nach dem Tod zu bestehen. Der Wille, weiterzuleben. Der Entschluss, das Schicksal zu ändern. Nennen wir diese Kraft Entschlossenheit. Cool. <lacht> Aber ja, hier kommt einiges ins Licht. Glaube Wahres ich. Labor. Es ist eine künstliche Pflanze. Oh geil. Chips zu 25 G kaufen? Oh haben wir 25 G? Ich weiß nicht. Boah ja, wir haben mehr als genug, Alter. Ähm, Ich hole mal Chips. Oh, ja. Aber was, was? Was stand da? Moment, ich will noch mehr. Der Snackautomat gibt ja einige Chips aus. Okay. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Aufzug, Energieverlust, Zentrum betreten. Das ist alles, was du entziffern kannst. Es ist eine künstliche Pflanze. Schon wieder. <lacht> da kommen wir nicht durch. Generatorraum. Okay. Links oder rechts? Ähm, rechts. <lacht> kommen wir nicht durch. Gewillig. Der Raum kommt mir so bekannt vor. Alle also nicht schon im normalen Labor irgendwie. Mhm. -mm. Okay. Nummer 6. Esco hat jeden außerhalb der Stadt nach Körpern von gefallenen Monstern befragt. Ihre Körper kamen heute an. Sie liegen noch im Koma. Schon bald werden sie zu Staub zerfallen. Aber was passiert, wenn man ihnen Entschlossenheit injiziert? Sollten ihre Seelen bestehen, nachdem sie sterben? Dann ist die Freiheit vielleicht näher, als wir alle dachten. Das ist ja cool. Eintrag Nummer 9, es fehlt 7, 8. Ja. Die Dinge laufen nicht besonders gut. Keiner der Körper zerfiel viel zu Staub, also bin ich nicht an die Seelen gekommen. Ich habe den Familien erzählt, dass sie dem Staub für die Beerdigung erhalten. Leute fangen an, mich zu fragen, was geschehen ist. Was soll ich jetzt machen? Das ist so krank. Es ist eine Art ja. Operationstisch. Das wäre schon fast wie Dr. Mengele da hier. <lacht> ja. ja. ist klebrig. Mal ähm, so eine Frage, erinnert ihr euch noch an die Brie ungeöffneten Briefe? Die wir zum Beispiel, die sieht man unter anderem an Elfes Schreibtisch. Ja, oder auch, wo wir ihr den Brief von Anlein gegeben haben und sie meinte, nein, diesen werde ich lesen. Ja. Das ist von Familien unter anderem. Du drehst den Hahn auf. Oh, machen wir das mal überall. Drehst den Hahn auf. Was ist das? Oh. Moin. Was zur <lacht> Kommt näher. Was ist das? Äh, ja. Ich äh, weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh. Ich will es auch nicht wissen. Ähm. <lacht> Handy? Du ziehst dein Handy hervor. Du empfängst Stimmen. Komm, mach mit. Äh, äh. Ah ha, ha, ha. Das ist ja lustig hier. Das ist aber lustig hier. Doch es kam niemand. M Memory Head. O okay. <lacht> okay. Oh, okay. Ähm. Äh, mitmachen. <lacht> Nur einen Moment, Loran bist du ein Komm, mach mit. Alles klar. Aua. Es kam niemand. Ich glaube, ablehnen ist vielleicht besser. Wie schade. Wäre der einer von uns. Kann jemand das Lateinische in der Mitte äh, entziffern? Äh, nee. Ich bin gerade Brain Afk und ich habe Ferien. <lacht> es scheint sich nicht mehr zu kümmern. Ich hab Lateinisch umsonst abgewählt. <lacht> weil ich keinen Bock hatte. Und was, oder? Ein roter Schlüssel liegt in der Spüle. Du nimmst ihn und befestigt ihn, befestigst ihn am Schlüsselbund. Können wir ja gerade aus, oder? Ja. Na, oh, was haben wir denn hier? Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Abfluss verloren. Das ist alles, was du erziffern kannst. Klick. Der rote Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. Sehr gut. Ja... <lacht> Elvis hat wohl ganz schön viel Mist gebaut hier. Und zwar richtig viel. Ach, was ist das für ein komisches Labor? Das ist schon... bestörend. Mhm. Eintrag Nummer 12, wieder drei, die fehlen. <lacht> Nichts passiert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich werde allen einfach weiterhin Entschlossenheit injizieren. Es muss einfach klappen. Viele Fragensteins hat sie bitte gemacht da unten. Was? Wie viele Fragensteins hat sie dort unten erzeugt? Werden wir dann sehen, ne? Eintrag Nummer 13. <lacht> Einer der Körper hat seine Augen geöffnet. Oh. Oh Gott. Vielleicht hast es Es ist ein leerer Fressnapf für Hunde. Dann wären sie aber schon ausgebrochen. Ja, das stimmt allerdings hier ist wieder eine künstliche Pflanze. sie auch nur das Auge. Öffnen. Die Uhr ist kaputt. Es ist ein Bett. Nein, oh, Hier ist keine Decke. Sieht nach einem gemütlichen Bett aus. Hinlegen? Ja, machen wir mal. Warum nicht? Habt nichts besseres zu tun als an diesem creepy Ort zu schlafen. <lacht> die Person dreht sich noch nicht mal. Es bleibt. Sie bleibt einfach so. Hier wird sie stehen. <lacht> Sieht aus wie ein Wattestäbchen. <lacht> um. Sind wir jetzt hier bei oh, Ghostbusters? <lacht> oh, ist er nett. Was ist lol. <lacht> wow. Oh, noch ein Speicher. Entschlossenheit. Warte mal, da war ein Bett. Ähm, geh mal kurz runter. Hier, das unterscheidet das heißt, sich oh, auch von ah, den ja. anderen. Etwas liegt unter der Decke. Untersuchen. Jo. Ja lol. Oh. It's ob ja läuft. Lesen wir mal, was das Spiel ist. Tag Nummer 14. All die gefallen sind. sind wieder aufgewacht. Sie gehen alle herum und reden, als sei nichts passiert. Ich dachte, sie sollten längst tot sein. Links, rechts. Links? Eintrag Nummer 15 Es scheint, als würde diese Forschung zu nichts führen Aber scheinbar ist zumindest ein glückliches Ende dabei herausgekommen Ich sende die Seelen und das Gefäß zurück zu Escor. Ich habe schon den Familien mitgeteilt, dass alle am Leben sind Ich schicke sie alle morgen zurück Der Smiley hm. Eintrag Nummer 16 Nein, nein, nein, nein, nein Oh, ist... hm. Wieso kann ich nur so langsam laufen? Ich, ich, ich, wieso kann ich zurück schnell? Was soll das? Ähm, langsam hat äh. doch ein bisschen was von Luigi's Mansion irgendwie. Äh, <lacht> ja, ein bisschen schon. Äh, <lacht> <lacht> Machen wir mal auf. Oh. Oh, der grüne Schlüssel liegt in der Badewanne. Ja, warum äh. nicht? Warum baut man die Badewanne so komisch? <lacht> oh mein Gott. Ich oh, das Badewanne. kennen wir ja. Äh... Ähm. Fuck. <lacht> Riecht nach süßen Zitronen. Was das für eine Mussie? Okay. Lemon Bread. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich erkenne dort mehrere Gegner drin. Einmal Shiren, dann Aaron wegen dem Arm. Und dann dieses komische eine Vieh, dieses längliche. Dieses, dieses Gliver-Vieh, glaube yeah. ich. Ja. Ähm. Und wir haben Arm ja auch beugen. hier die Sachen von den Gegnern. Weiß, Kann es sein, dass Hobby Fox nicht mehr alle hat? <lacht> <lacht> Nachdem man das hier sieht. So, sag mal was jetzt. Armbeugen. Armbeugen. Du beugst deine Arme. Lemonbreads Muskeln zucken. Willkommen in meiner Hölle. Oh Gott. Fuck. Dir fehlt ein Zahn, Bruder. <lacht> Mehrere. <lacht> Summen wir mal. Du summst einen vertrauten Zonen. <lacht> äh, Ton. Nicht Zonen. What the fuck. Lemonbreads Körper zuckt. Das sagen sie alle. Oh fuck. Alter, das ist fies. Das ist, das geht mir ein bisschen zu schnell teilweise. Hi. Äh, nehmen wir mal die Toffelchips. Du bist die Toffelchips, Du bist komplett geheilt. Okay, was, was haben wir noch für Optionen? Müssen wir gleich mal schauen. Schreien. Oh, das war Stimmt, nice. Stimmt. Schreien. Schreien. Dann schreien wir mal. Ja. Schreist laut. Doch es kam niemand. Hm? Denkst du, ich bin schön? Ja. Total. Oh fuck. What the fuck ist das? Wie soll ich denn da ausweichen? Was? Ja. Okay, also so langsam Riech geht's auf. Den ja, ähm, heulen. Schreist so laut du kannst, doch es kam niemand. Ach komm! Ich bleib <lacht> bei mir. Nein, die Attacke gefällt mir nicht. Die ist schon deutlich besser. <lacht> ähm, rufen. Du rufst nach Hilfe. Doch es. Ach komm, was ist das? Nein, <lacht> ich denke nicht, dass du schön bist. Aber mach schön weiter die Attacke, das finde ich gut. Ahaha, fuck. Ja, ah, fail. Vielleicht loslassen haben nicht. Ja, loslassen haben wir nicht. Da. Du lässt Lemonbread in Ruhe. Lemonbread scheint sich an etwas zu erinnern. Oh. Ich fühlte das zuvor. So oh Gott. Oh Gott. Wie muss ich, muss ich hier so ausweichen irgendwie? Oh Gott. Heißt es nun auf Wiedersehen? Ja, heißt es. Tschüss. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bitte. Die Maschine ist sehr interessant. Findet ihr nicht? Es ist doch... Das glaub was ist das? Hm? hm? Maschine. Endboss. Ach so, nee. Oder? Das ist dieser komische Kopf, der da auf Flauis Maschine sitzt. Wenn, dann sieht er ähnlich hm. aus, aber ich glaube nicht, dass da eine, eine. so eine Parallele ist. Eine Notiz liegt am Boden, du kannst nicht alles lesen. Unter. Decke. Ja, das haben wir schon. Ah, das haben wir, glaube ich, gefunden. Das Ja. das, das du Schlüssel. Ja. Klick. Sehr gut. Was haben wir hier? Hier sind einige VHS-Bänder. Bei einem Großteil scheint es sich um Cartoons zu handeln. Und da? <lacht> hier sind einige VHS-Bänder. Es scheint sich größtenteils um Cartoons zu handeln. Es scheinen alphabetisch... sie scheinen alphabetisch sortiert zu sein, bis auf ein paar klebende? Okay. Eintrag Nummer 4. Oh. Hatten wir den nicht? Nee, naja, anscheinend nicht. Haben Sie Menschen genauer studiert, mehr über ihre Seelen zu erfahren. Jetzt endlich bin ich um das Schloss herumgeirrt und fangen komische Kassetten. Ich denke nicht, dass Eskor sie selbst gesehen hat. Ich denke nicht, dass er das sollte. Okay. Hier steht ein VHS-Spieler mit einigen ausgewählten Bändern. Sie sind in einer bestimmten Reihenfolge gegliedert. Willst du eine ansehen? Ja. Gucken also wir uns das mal an. an. Psst. Ah, ne. Nee. Ich weiß, welche Stimme das ist. Wisst ihr es auch? Das nope. klang nach Toriel? Ja, ähm. ja macht Toriel. Och nö. Na gut. <lacht> Psst. Gori, wach auf. Das ist Rockys Einsatz. Ja, stimmt. Das ist Asgore. nö. Wegen Gori. Das sind... Das, den haben wir doch getötet. Das sind doch alte Bänder. Noch. Ist mir oh. egal. <lacht> Was ist los, Schatz? Außerdem ist er in dieser Timeline gar nicht tot, weil wir resettet wurden. Genau. Es ist immer noch Escort. Ähm, und warum hast du eine Videokamera? Ich möchte deine Reaktion einfangen. Gori, Lisa, was ist mein liebstes Gemüse? Bitte. Bist du? Nein. nein. Das bist du. Oh. Warum sollte sie das sagen? <lacht> Fuck. Weil sie das ratet? Weil das wie Karotten richtig? Ja, gut. Aber nein. Man hört doch am Sound der Box. Ja, der ist immer. Ich... <lacht> ja, gut. So kannst du auch... erkennen. Mm, Karotten richtig? Das zerstört den Moment dieser Bänder. Nein, nein, nein. Mein Lieblingsgemüse ist. Eda, Mama? Was? Ich glaube, das kann man Verstehst nur im Englischen du? umsetzen, wahrscheinlich. <lacht> ich geh wieder ins Bett, Schatz, das tut dir nicht gut. Nein, nein, noch nicht. Äh, noch. Wenn ich ein Hund wäre, welche Hundart wäre ich dann? Hm, ich weiß nicht, Schatz. Welcher Hund könntest du denn sein? Ich wäre ein. ein Momeranjan. So <lacht> wie ein Pokémon. Ein Momeranjan. Was? Ich stecke eher nach Ach X so, ein, ein so. Mom wegen, wegen Mutter. Mom, ein Momeranjan. Ach so, Ma und Das vorher wegen Mama. Ja, aber sorry. Ich, ich kenne keine Hunde. Hat die so heiß? Was? Ich auch nicht. Ich klinge wie ein Pokémon. <lacht> Muss noch doch Ho-Ho-Ho machen, Rocky. Ich ja, glaube, ich das hohoho sagen, ich bin doch kein Weihnachtsmann. Ho-Ho-Ho! Du bist wirklich über das Kind glücklich. Weißt du, wenn du weiter solche Witze machst... ...bist du vielleicht eines Tages... ...eine berühmte Momidien. Oh Gott. Oh Gott. Naja, ich geh jetzt <lacht> Ey, komm schon, Tori. Das war witzig. Haha, <lacht> <lacht> nein. Ich weiß, ich akkere dich nur. Gute Nacht und so. Gute Nacht, meine Liebe. Oh, hier drin ist es vielleicht zu dunkel für die Kamera ja. und zu warm. <lacht> das ist so geil. Zwei. Okay, Yahai. Ja, Bist du soweit? Mach dein gruseliges Gesicht. Ah, <lacht> Oh, okay, ja, warte. Hi. Ich hatte den Objektivdeckel noch dran. <lacht> Was? Du machst es nicht noch einmal? Komm schon, hör auf mich auszutricksen. Wer <lacht> ja, war Keine Ahnung. <lacht> Anscheinend Yahai ja, und äh, noch ein anderer. Ich meine, wer hatte das... Ich erinnere mich, dass jemand das mal gesagt hat. Ich weiß nicht mehr wer. Hallöchen, ja, hi. Lächle in die Kamera. Ha, dieses Mal habe ich dich. Ich habe den Deckel absichtlich dran gelassen. Jetzt lächelst du ohne Grund. Was? Oh, ja, ich erinnere mich. Als wir versuchten, Karamellkuchen für Vater zu backen. Im Rezept hieß es, man solle Butter verwenden. Aber wir haben aus Versehen Butterblumen verwendet. Ja, diese Blumen haben ihn echt krank gemacht. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Mama war wirklich verärgert. Ich hätte es mit einem Lachen abtun sollen, wie du es gemacht hast. Hm. Ja, auch immer. Wie geht es jetzt weiter? Wie? Die Kamera ausschalten? Okay. Ich, ich, ich mag diese Idee nicht, Jahai. Was? Nein, ich... Große Kinder weinen nicht. Ja, ja du hast recht. Nein, ich habe nie an dir gezweifelt, Jahei. Nie. Ja, wir sind stark. <lacht> Der Name zerstört alles. Ja, wir sind stark. Wir befreien alle. Ich hole die Blumen. Ich kann Jahai. Nicht sagen, dass Jahai sagt. Kannst du mich hören? Wir wollen, dass du aufwachst. Ja, jetzt darfst du sagen. <lacht> Ich liebe es gerade! Okay. Willst du dann auch, oder? <lacht> okay. Nee, Dani soll das ja heilen. Nein, das ist Esco, der jetzt spricht. Das ist Esco. Du kannst das, das auch. Was... Ja, hi! Bleib entschlossen. <lacht> du darfst nicht aufgeben. Du bist die Zukunft der Menschen und Monster. Psst, Jahai, bitte, wache auf. Mir gefällt dieser Plan nicht mehr. Ich. ich nein, ich sagte. Ich sagte, ich zweifle niemals an dir. Sechs, richtig? Wir brauchen nur sechs. Und wir erledigen das zusammen, richtig? Warte, war jahei schon mal unten? Ist jahei das Menschenkind, das da damals verreckt ist? Keine Ahnung. Weil das hat mir wie ash <lacht> Status inaktiv-Tendo. Sta <lacht> Status inaktiv-Tendo. Eine Ash. Nee, eine. Ja, doch, eine ESH. Wofür steht wohl die Abkürzung ESH? Ich weiß es nicht. Eine Extraktionsmaschine. Hm. Äh. Uh. Hä? Oh, okay. Ich Nehme ich mal so hin. Ich finde hier nicht raus. Was ist das? Sollen wir hier hin? Irgendwie. Ich glaube nicht. Es sieht nicht so aus. Wir gehen erstmal nach rechts. Nein, um das einmal gerade Ach, aufzuklären. Was? Wir hatten ja, ähm, wir hatten ja die, äh, Story in, von, von den ganzen Monstern erfahren. Vor dem Bosskampf mit Escor Und da war ja die Rede von Asriel und dem gefallenen Menschen, der ja dann gestorben ist. Und Asriel, der Sohn von Toriel und, äh, Asgore. Und das waren gerade Aufnahmen von den beiden. Und ja, der gefallene Mensch ist ja high. Warte, aber wie können wir dann wieder leben? Ja, das werden wir dann wohl noch erfahren, ne? Mhm.